Ist der Emil faul? Dafür ist er nicht reich genug. Hofer, ich brich jetzt in Panik aus. Ah! Danke für die Vorwarnung. Geht's jetzt wieder? Nein, es geht nicht wieder. Aber... Panik hilft ja auch nichts. Ich komm jetzt wieder ober was ist denn los? Es ist ja nichts passiert in letzter Zeit. Das ist es ja gerade. Verstehst du? Nix ist passiert. Es wird überall wärmer, Naturkatastrophen überall und es geht nichts weiter. Ganz im Gegenteil! Das liegt am System, die Reichen wollen auch weiterhin reicher werden und das werden sie ja. Bitte, es gibt ja viel mehr Arme als Reiche. Das heißt, wir sind eindeutig in der Mehrheit. Also tun wir endlich was, wenn sonst schon nichts weitergeht. Da gibt es aber etliche Sperren im Kopf, zum Beispiel die da. Arbeit ist für mich ein ganz wesentlicher Faktor. Das finanziert ja meine Wohnung, meine Lebenshaltungskosten, meine Freizeit. Und dadurch, dass ich mich mit meiner Arbeit in den Wirtschaftskreislauf einbringen kann, sorge ich auch für den Wohlstand von uns allen. Was bitte hat Arbeit mit der Klimakatastrophe zu tun? Durch die Arbeit von anderen werden die Reichen reicher. Ja, dass die Reichen nichts schöpfen, das wissen wir eh, aber ich sehe den Zusammenhang nicht. Solange die große Masse der Leute nicht begreift, dass sie nicht für sich selber arbeitet, sondern nur für die Vermögensvermehrung der Reichen, befeuert sie kräftig die Klimakatastrophe. Ja, aber es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge an Unternehmen, die auf das Wohl der Umwelt und ihrer Mitarbeiter achten. Aha, du meinst so? Ich bin so froh, dass unsere Firma eine ganztägige Kinderbetreuung gratis anbietet. Weil No, der Mann ist teils auch bis spät in die Nacht und ich, ehrlich, ich wüsste sonst nicht, was ich tun sollte. Und dann gibt es da noch die von der Firma gesponserten Teambuilding-Events. Du, da sind wirklich ganz tolle Sachen dabei. Wie überglühende Kohlen laufen oder mit Ziplines so über die Wipfel der Bäume gleiten. Das ist immer ein Riesenspaß und alle aus allen Abteilungen begegnen einem da auf Augenhöhe. Wir sind einfach eine große Familie, die aufeinander aufpasst. Na, das ist ja eh schön. Ja, da merkt man nicht, wie viele Überstunden nicht bezahlt werden. Man schreibt sie ja gar nicht mehr mit, ist ja für die Familie. Also für den reichen Onkel ganz oben. Hofer, ein bisschen Verständnis für das Unternehmertum solltest du aber schon auch haben. Die, die haben es ja auch nicht gleich. Ich rede ja auch nicht von kleinen oder mittelständischen Unternehmen. Ich rede von Konzernen und von dem, was sie ja logisch verkaufen. Ich persönlich freue mich schon auf die Pension. Weil dann kann ich die Dinge machen, die mir Spaß machen. Darauf spare ich jetzt schon. Und vielleicht mache ich mich selbst auch mal selbstständig. Mit Hilfe der Bank könnte ich dann mein eigenes Unternehmen gründen und so schnell ein großes Vermögen aufbauen. Verstehst, das eine hat was von der katholischen Kirche? Hast du in dieser Zeit schlechte Karten, dann musst du aus Jenseits warten. Ja und das andere? Ehrlich jetzt, kennst du irgendjemanden, der mit Arbeit reich worden ist? Na, im, im Gegenteil. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, was das mit der Klimakatastrophe zu tun hat. Naja, wenn wir als Menschheit überleben wollen, braucht es einen kompletten Systemwechsel. Aber was hält das System am Laufen? Ganz, ganz viele Arme, die für ganz, ganz wenig Reiche arbeiten. Ja, und die meinen alle, es geht aber nicht anders und hoffen darauf, dass sie halt auch reich werden. Genau, das ist aber nicht nur ein individuelles Problem der Arbeitnehmer, sondern auch ein Problem armer Länder, denen diese Ideologie von reichen Ländern diktiert wird. Was also im Kleinen funktioniert, funktioniert auch im Großen. Eben, die Reichen müssten sich schon sehr stark bewegen und auf vieles verzichten, damit sie tatsächlich was ändert, aber dazu sind sie einfach zu faul. Na super. so äh, gibt es eigentlich noch eine Steigerungsform von Panik? Toi, toi, toi. toi.